Die Stimmung in Ihrer Beziehung wird nur davon bestimmt, was Sie beide voneinander hören und nicht von dem, was Sie sich beide sagen wollten. Deshalb ist es hilfreich, genau hinzuhören, ob der Partner nicht etwas Netteres sagen wollte, als es sich im flüchtigen Hören angehört hat. Und deshalb ist es nützlich, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Partner Ihre netten Worte genau so hört, wie sie sie ihm oder ihr sagen wollten.